Seien Sie herzlich willkommen zur zweiten Vorlesung Organische Chemie für Nebenfächler. Heute schauen wir uns die Konformation von Zykloalkanen an, sowohl die Reaktivität von Alkanen ja, und dazu beleuchten wir den sogenannten induktiven Effekt, ja, der uns etwas darüber aussagt, wo und warum und mit welcher Schnelligkeit die Reaktion an funktionalisierten Alkanen stattfindet. Zur kurzen Wiederholung möchte ich Ihnen noch einen Leitfaden zum Zeichnen von Molekülen mit an die Hand geben. Ja, also wie wir letzte Stunde bereits besprochen haben, äh, zeichnen wir im Normalfall Ketten von Kohlenstoffatomen als diese zig ja, mit 120 Grad Winkeln ein. Ähm, dann äh, lassen wir auch das C-Symbol für Kohlenstoff innerhalb dieser Ketten meistens weg. Ja? Ähm, äh, die Hs, ja, so für Wasserstoff werden zusammen mit den CH-Bindungen, die an diesen Ketten hängen, ebenfalls ausgelassen, zwecks Übersichtlichkeit, aber beim Zählen ja, für die Summenformel mitgedacht. Ja, alle anderen Atome und ihre Bindungen bleiben bestehen. Ja, ähm, äh, ebenso, wenn wir zum Beispiel die Stereochemie oder eine bestimmte Reaktion an einem Kohlenstoff äh, bes besonders kennzeichnen wollen, zeichnen wir das Kohlenstoffatom ein, dann aber auch mit allen Substituenten, das heißt also mit allen Atomen und den dazugehörigen Bindungen, die an diesem Kohlenstoff mit dranhängen. Ja, machen wir mal ein paar Beispiele. Da haben wir zum Beispiel ähm, das Propanol. Ja, also hier werde ich im Besonderen das Propan 1-Ol einzeichnen. Das heißt also aus den IUPAC-Formeln, die wir letztes Mal schon besprochen haben, hängt an der 1er-Position im Propan die OH-Gruppe. Ja? Das ist mein Propan 1-ol und dieser Strich hier verdeutlicht meine CO-Bindung. Ja? Dann haben wir zum Beispiel auch das Isopropylalkohol oder Isopropanol oder das Propan-2-ol. Ja, in diesem Fall hier hängt unser, unser Alkoholrest an dem zweiten Kohlenstoff in der Kette. Dann nehmen wir noch mal das 3-Hexen. Ja, also da ist eine Doppelbindung in dieser, in dieser Kette mit drin. Ja, und wir haben sechs Kohlenstoffe insgesamt und da haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können das Ganze als ein Cis-Hexen einzeichnen. Oder in der Transform, ja, in diesem Fall stehen sich diese Endgruppen gegenüber. Ja. Dann nehmen wir noch das äh, 3-Hexin als Beispiel. Das heißt, hier haben wir eine Dreifachbindung und das Zyklohexan, also den zyklischen Sechsring, zeichnen wir dementsprechend als ein Hexagon. Demgegenüber steht das Benzol. Ja. In diesem Fall haben wir mehrere Möglichkeiten, dieses Molekül einzuzeichnen. Ja. Entweder so oder einmal in der Resonanzstruktur. so herum. So haben wir alle Doppelbindungen einmal um eine Position verschoben. Oder wir kombinieren beides und stellen das als ein durchweg konjugiertes System dar. Entweder mit so einem Ring in der Mitte oder zur Verdeutlichung dieser delokalisierten Doppelbindungen auch als gestrichelte Bindungen. Ja, das ist weniger, weniger üblich. Ja, dann können wir uns noch ein paar funktionalisierte Alkane anschauen. Ja, da wären... Da wäre zum einen die Propionsäure, auch hier wieder eine Dreierkette, also drei Kohlenstoffatome in der Kette und dann unsere Säuregruppe am Ende oder abkürzend auch als CO2H. Äh, dann haben wir auch das Glycin. Ja, eine, eine der einfachen Aminosäuren. Das heißt, hier haben wir auch unseren Säurerest an einem Ende. Und eine h 2 Amingruppe an dem anderen. Dann als noch ein weiteres Beispiel nehmen wir noch das Propannitril oder das Propionitril. Ja, die, die Summenformel davon ist CH3. CH2CN, also die Nitrilgruppe am Ende, und das können wir dementsprechend so einzeichnen mit der Dreifachbindung zum N. Ja, also hier ist unsere CN-Bindung oder auch so, dann haben wir diese CN-Gruppe mal veranschaulicht. und dann zu gutem Ende, zu gutem Schluss noch mal vielleicht das Propylamin. Ja, also hier ist die Summenformel CH3 CH2 CH2 NH2, also die Amin-Gruppe am Ende und das können wir dann dementsprechend auch darstellen als hier unsere Kette und ein NH2 am Ende. Ja, Sie sehen also diese Kettenform, ja, diese Kettendarstellung ist deutlich übersichtlicher. Vielleicht noch als Zeichentipp für all diejenigen, die mit der Zyklohexanen-Struktur in der Sesselkonfiguration so ihre Probleme haben. Der Tipp: fangen Sie mit den sich gegenüberstehenden CC-Bindungen an. Ja, also, wir nehmen zum Beispiel hier diese eine CC-Bindung, dann zeichnen wir leicht versetzt, aber parallel dazu die nächste CC-Bindung ein. Ja. Dann nehmen wir uns eine weitere CC-Bindung hier, die zum Beispiel, und zeichnen dazu parallel die andere CC-Bindung ein, ja, so dass diese, diese Kohlenstoffatome ungefähr auf der gleichen Linie liegen und zu, guter, zu gutem Schluss zeichnen wir hier die fehlenden CC-Bindungen mit ein. Ja. Und voilà, fertig ist unser Cyclohexan in der Sesselkonfiguration. Ja, jetzt können wir die Substituenten, sagen wir mal CH3-Gruppen oder CH-Gruppen, äh, dann einzeichnen. Ja, also auch hier wieder, die Axialen sind ganz einfach. Die verlaufen hier parallel zueinander. Und auch die Äquatorialen Wasserstoffe jeweils parallel zueinander. Das heißt also hier und hier, hier und hier. Und dann nehmen wir uns diese hier, hier und hier. Ja, die können wir auch noch nochmal mit Rot, mit einer anderen Farbe kennzeichnen. Das heißt also hier diese, diese CH- oder CCH3-Bindungen liegen in der Ebene dieses Sesselringes, werden also als Äquatorial bezeichnet, wohingegen diese, die jeweils nach oben und nach unten abgehen, als axiale Bindungen bezeichnet werden. Wie das zustande kommt, sehen wir uns auf der nächsten Folie etwas genauer an. Wie wir beim Zeichnen schon festgestellt haben, können wir beim Zyklohexan in der Sesselform zwischen zwei unterschiedlichen Positionen der Substituenten unterscheiden. Ja, und zwar axial und äquatorial. Und das versuche ich Ihnen hier mal zu verdeutlichen anhand dieses Kugelstabmodells vom Zyklohexan. Ja, also das heißt, hier sehen wir das Ganze mal in einer dreidimensionalen Konfiguration. Sie sehen also hier diese diese Zickzack-Sesselform, ja, ich drehe das mal so, dass Sie es direkt anhand Ihrer Zeichnungen auch erkennen können. Das heißt also hier, das wäre ungefähr unsere Darstellung, wie wir sie auch eben gerade eingezeichnet haben. Und hier sehen wir auch den Unterschied zwischen den äquatorialen Wasserstoffen ja, und den axialen. Hier werde ich mal diese axialen CH-Bindungen jeweils in gelb markieren. Ja, also hier sehen Sie, und da hinten ist auch noch eins, das heißt also das sind unsere sechs CH-Bindungen, die jeweils von der Ringebene nach unten und nach oben abgehen, ja, die bezeichnen wir als axial, also das sind unsere axialen Wasserstoffe, alle anderen, die dann dementsprechend in dieser Ringebene drin liegen, ja, die bezeichnen wir als äquatoriale Wasserstoffe. Beim Zykloroxan unterscheiden wir zwischen unterschiedlichen Konformationen. Ja, das ist zum einen hier auf der linken Seite die Sesselform, die wir bereits kennengelernt haben und hier auf der rechten Seite die Wannenform oder Bootform. Ja, da sehen Sie hier besonders schön, ja, das ist wie so, ein, so eine Wanne oder so ein Boot geformt, wohingegen wir hier diese klassische Zickzack-Sesselform sehen. Ja. Die Unterschiede in der Energie dieser, dieser beiden Konformationen können Sie auch relativ leicht sehen. Und zwar aus der Newman-Projektion. Ja, die sehen Sie links auf der Folie aufgetragen. und Ich versuche das hier mal in den Modellen so ein bisschen hinzudrehen, dass Sie es auch erkennen können. Ja, also hier, das ist, das ist ungefähr so die... Ansicht, die in der Newman-Projektion äh, für das Zyklohexan in der Sesselform aufgetragen ist. Das heißt also, hier sehen Sie äh, eine gestaffelte äh, Positionierung der CH-Bindungen zueinander. Und in der Bootform, wenn wir die mal versuchen in diese Newman-Projektion zu drehen, ja, das ist es ungefähr... Dann sehen Sie hier in der Wannenform oder in der Bootform ähm, eine, äh, ekliptische, ja, eine ekliptische ähm, Konfiguration dieser CH-Bindungen zueinander. Das heißt also, hier haben wir eine maximale Abstoßung zwischen diesen CH-Bindungen zueinander, deswegen ist diese... Konformation des Zyklohexans auch energetisch höher, wohingegen beim Zyklohexan der Sesselform ähm, sie wenig Abstoßung zwischen diesen CH-Brücken zueinander haben, deswegen haben sie hier auch eine energetisch stabilere Form des Ganzen. In der letzten Folie haben wir gesehen, dass sich das Zyklohexan relativ leicht von der Sesselform in die Wannenform oder in die Bootsform überführen lässt, indem man einfach eine von diesen Eckgruppen umklappt. Ja. Verschieben sich zwei dieser Eckpunkte ähm, gegeneinander, ja. dann gelangen wir von einer Sesselform 1 in eine Sesselform 2. Ja. Das ist hier so ein bisschen verdeutlicht. Sie sehen, eine von diesen Gruppen wandert nach oben und die dahinterliegende wandert nach unten. Und, in, und der Effekt davon ist, dass diese, diese ganze, dieser ganze Ring im Prinzip umklappt zwischen diesen beiden Formen. Ja? Und unser äh, Wasserstoff hier, ja, hier axial verortet, ist nach dem Umklappen in äquatorialer Position. Ja? Beim, beim ja, bei dem all diese äh, Gruppen CH-Gruppen sind, ja, CH-Bindungen sind, äh, merken Sie chemisch keinen Unterschied zwischen diesen beiden Sesselformen. Ja? Äh, eine wichtige Rolle spielt dieser Mechanismus allerdings bei substituierten Zyklohexanringen. Und das sehen wir hier unten. Ja? Das ist hier 1-Methyl-Zyklohexan. Wir haben hier die Position in dem Ring einmal durchnummeriert von 1 bis 6. Und am 1er Kohlenstoff haben wir hier unsere Methylgruppe. Ähm, und wenn wir jetzt umklappen gelangt unsere Methylgruppe in Einserposition Position von der axialen in die äquatoriale Position ja, und da sehen Sie hier sehr schön an diesen Modellen ja, während hier die Methylgruppe in axialer Position ist sie direkt über dem Ring sieht also viel, viel Abstoßung ja, durch den Ring selbst und durch die benachbarten CH-Gruppen und hier in der Äquatorialen Position, ja, es ist deutlich freier gelagert, sieht deutlich weniger Abstoßung. Am Beispiel des Trans-1,4-Dimethylzyklohexans sehen wir auch besonders schön, ja, dass dieses Umklappen des Zyklohexanringes dazu genutzt werden kann, um die Energie im System zu minimieren, ja. Also hier sehen wir die beiden Konformere des TRANS4-1-Dimethylzyklohexans und Sie sehen hier auf der rechten Seite befinden sich die Methylgruppen, ja, hier und hier, jeweils in den axialen Positionen, ja, und da sehen wir auch schon, wenn wir ein bisschen reinrotieren, ja, diese Methyl, äh, Methylgruppen äh, sehen hier sehr viel sterische äh, Hindernisse, ja, das heißt also, hier ist es sehr geschäftig um diesen, diesen Zentralzyklohexanring. Das heißt also, diese Methylgruppen stoßen sich im Prinzip vom Zyklohexanring selber ab. Ja. Dann kommt es relativ leicht auch zum Umklappen und wir kommen dann bei diesem ähm, Planaren konformär ähm, an. Indem sich die Methylgruppen jeweils hier und hier in den äquatorialen Positionen befinden. Ja, also hier äh, ist, die Abstoßung, ähm, ist die Abstoßung minimiert ähm, und äh, dieses Konformer ist auch das stabilere von den beiden. Schauen wir uns mal Konfiguration und Konformation am Beispiel vom 14 dimethylzyclohexan etwas genauer an. Ja, also Wir können das Molekül im Prinzip in zwei verschiedenen Konfigurationen zeichnen. Ja, einmal als Trans-1,4-Dimethylzyklohexan äh, und einmal als Cis-1,4-Dimethylzyklohexan. Ja. Das heißt also, in beiden Fällen haben wir die gleiche Konstitution. Es ja, ist jeweils immer wieder das 1,4-Dimethylzyklohexan, das heißt die gleiche chemische Zusammensetzung. Trotzdem unterscheiden wir zwischen diesen beiden Konfigurationen. Ja, und das sehen wir am besten, indem wir Durchdrehung von Einfachbindungen nach verschiedenen Konformationen unserer Moleküle suchen. Ja, also wir können beim Trans-1,4-Dimethylzyklohexan äh, jeweils die Methylgruppen zweimal in die axiale Position versetzen ja, und durch das Umklappen des Ringes, wie wir schon besprochen haben, gelangen sie Methylgruppen jeweils in die äquatoriale Position. Und Wie wir schon gesagt haben, das hier ist die energetisch stabilere Form, ja, weil hier die Abstoßung minimiert wird, deswegen hier auch der größere Pfeil zu zweimal äquatorial. Beim CIS-1,4-Dimethylzyklohexan stehen die Methylgruppen jeweils auf einer Seite, also zu einer Seite hin, in Bezug auf den zentralen Zyklohexanring. Das heißt also, hier sehen wir einmal eine axiale und einmal eine äquatoriale Positionierung in der einen Sesselform des Zyklohexans. Durch das Umklappen wird allerdings energetisch nichts gewonnen. Auch hier haben wir wieder eine Gruppe axial, eine Gruppe äquatorial. Ja, das heißt, also wir sehen, durch Drehung von Einfachbindungen lassen sich diese beiden äh, Formen nicht, äh, nicht ineinander überführen. Deswegen sprechen wir von zwei unterschiedlichen Konfigurationen, jeweils trans und cis, obwohl sich bei beiden Molekülen ja, um die gleiche Konstitution handelt, nämlich um das 1,4-Dimethylzyklohexan. Ähnlich verhält es sich bei der Konfiguration und Konformation von 1,2-Dimethylzyklohexan. Ja, also hier in diesem Fall haben wir die Methylgruppen jeweils in der 1er- und 2er-Position äh, an den Zyklohexanringen und in der Transform. Ja, steht in Sesselform 1 die Methylgruppe hier in äquatorialer Position und hier ebenfalls in äquatorialer Position. Durch das Umklappen des Ringes gelangen beide jeweils in die axiale Position. Ja, auch hier wieder ist die äquatoriale Positionierung energetisch günstiger. Beim CIS-1,2-Dimethylzyklohexan, ja, da ist der Fall analog zu dem 1,4-Dimethylzyklohexan. Hier haben wir das 1 methyl in der axialen Position und das 2er-Methyl in der äquatorialen Position. Durch ein Umklappen des Ringes gelangt das 1 methyl in die äquatoriale und das 2er-Methyl in die axiale. Auch hier ist energetisch nichts gewonnen. Wir haben jeweils in der einen Sesselform -Sessel ein Methyl in der axialen, eins in der äquatorialen, in der zweiten Sesselform, eins in der äquatorialen und eins in der axialen. Bei der Nomenklatur von Zyklohexanen, von substituierten Zyklohexanen, greifen auch wieder die IUPAC-Regeln, die wir auch für die linearen Alkane bereits kennengelernt haben, ja, also Sie erinnern sich, längste Kohlenstoffkette suchen, Kette so ausrichten, dass Substituenten an Kohlenstoffen in möglichst kleinen Zählern hängen und Substituenten werden alphabetisch geordnet. Ja. Das heißt also hier in diesem Fall äh, schauen wir uns das äh, 1-Isopropyl-4-Methylzyklohexan an ja. und da sehen wir ähm, hier oben beim, bei der CIS-Anordnung äh, dieser Gruppen, ähm, also jeweils zusammen auf einer Seite dieses Zyklohexanrings ähm, haben wir zwei verschiedene Konformere. Ja, ähm, jeweils äh, durch das Umklappen dieser Gruppen, äh, dieses Ringes ähm, äh, erwirkt. Und äh, hier sehen wir natürlich, dass die Stellung dieser Isopropylgruppe in der äquatorialen Position besonders vorteilhaft ist. Ja? Die steht hier ab und hat besonders viel Freiraum nach den gleichen Überlegungen, die wir auch zu den anderen Zyklohexanring angestellt haben. Also das hier ist unser stabileres Konformer. Demgegenüber steht das trans 1 isopropyl 4 Ja, Also das hier ist das Konfigurationsisomer zu dem Cis-Isopropyl-4-Methylzyklohexan, das wir hier oben sehen. Und hier ist natürlich auch die Positionierung dieser, dieser Restgruppen, in der äquatorialen besonders energetisch günstig. Zusammenfassend für die Cis-Trans-Isomerie im Sechsring können wir also feststellen, dass durch das Umklappen des Ringes das System versucht, ein stabileres Konformär zu suchen. Ja, also hier am Beispiel des trans 12 2 dimethylzyklohexans wie wir gesehen haben, klappt, das, klappt der Ring um. Ja, um die Substituenten in äquatoriale Positionen zu verschieben und damit auch die sterische äh, Abstoßung innerhalb des Systems zu minimieren. Anders sieht das Ganze aus äh, bei fusionierten Sechsringen wie zum Beispiel hier beim Dekalin, ja, also ein C10H18. Ähm, das liegt in zwei verschiedenen Formen vor, einmal als Cis und einmal als Transdekalin. Ja, ähm, die stabilere Form ist hier auch das Transdekalin, ja, in dem dieser, dieser Ring äh, quasi äquatorial an ja, äquatorialen CC-Bindungen angeschlossen wird, ähm, der allerdings auch in seiner Konformation eingefroren ist. Ja. Also hier kann kein weiteres Umklappen äh, mehr stattfinden. Äh, anders sieht das Ganze aus beim Cisdekalin, ja, also hier sind jeweils ist der Ring Anschluss gefunden durch eine äquatoriale und eine axiale CC-Bindung. Und hier können wir tatsächlich immer noch umklappen zwischen zwei verschiedenen konformieren So, jetzt haben wir eine ungefähre Forschung darüber, wie Alkane eigentlich aussehen. Ja, sowohl die linearen Alkane als auch die Zykloalkane. -Zyklo das heißt, jetzt können wir uns darüber Gedanken machen, wie diese Alkane denn zur Reaktion gebracht werden können. Ja? Denn äh, im Allgemeinen gilt, dass Alkane sehr reaktionsträge sind und nur unter bestimmten Voraussetzungen reagieren. Ja? Denn um zu reagieren, müssen wir die Bindungen in diesen Alkanen spalten. Und wir wissen ja jetzt, die Bindungen in Alkanen, das sind entweder CC-Bindungen oder CH-Bindungen, sind, das sind kovalente Bindungen, sehr stabil. Das heißt also, irgendwie müssen wir Bindungen brechen innerhalb dieser Ketten oder Ringe, wenn wir daraus neue Stoffe herstellen wollen. Und dazu haben wir prinzipiell zwei Möglichkeiten. Einmal die heterolytische Bindungsspaltung ja, unter Bildung von Ionen, das heißt also hier, äh, generieren wir zwei unterschiedlich geladene Teilchen oder Enden, ja? ähm, jeweils äh, in diesem Fall nur als Beispiel, wenn wir AB-Heterolytisch spalten, bekommen wir ein A-Kation und ein B-Anion oder dementsprechend ein A-Anion und ein B-Kation. Ja? Oder wir können das Ganze homolytisch Spalten, das heißt hier in diesem Fall sind beide reaktive Endgruppen ähm, gleichermaßen geladen, nämlich gar nicht und liegen als Radikale vor. Ähm, Beispiele für Radikale kennen Sie, ja, das sind also Verbindungen mit ungepaarten Elektronen, zum Beispiel ein Wasserstoffatom ja, hat hier ein ungepaartes Elektron, ähm, das haben wir auch beim Chloratom -Atom vorliegen, also hier haben wir ein ungepaartes Elektron. Und auch der Sauerstoff selber liegt als äh, D-Radikal vor. Also wir haben jeweils zwei ungepaarte Elektronen in diesem Molekül. Äh, Merke, ja, Radikale sind im Allgemeinen sehr reaktiv und sehr kurzlebig. Ja. wir können diese Lebensdauer dieser Radikale erhöhen, ja, damit wir da irgendeine Reaktion damit machen können. Entweder, wenn dieses ungepaarte Elektron delokalisiert ist. Ja, das heißt also, wenn zum Beispiel dieses Radikal sich irgendwo in der Nähe eines Aromaten aufhält, ja, Aromaten haben wir bereits besprochen am Beispiel des Benzols, oder wenn dieses Radikal sterisch abgeschirmt ist, soll heißen, da sind äh, größere Gruppen in der Nähe dieses Radikals und ähm, dementsprechend äh, können andere reaktive Gruppen dieses radikal nur schwer erreichen. Um eine homolytische oder radikalische Reaktion vorzunehmen, müssen wir erstmal so ein kurzlebiges Radikal generieren. In diesem Fall bedienen wir uns des Chlorradikales. Ja, also das heißt, wir müssen irgendwie einen Kettenstart vornehmen und einen Initiator, einen radikalischen Initiator generieren. Hier brechen wir die Chlor-Chlor-Bindung mittels UV-Licht auf. Ja, also da müssen wir Energie investieren und generieren so aus einem Chlorgasmolekül zwei Chlorradikale. Ja. Diese Chlorradikale können jetzt mit unseren Alkanen reagieren. Ja, das heißt, hier haben wir Rh eingesetzt, stellvertretend für unseren Alkanrest und wir gucken uns im Prinzip die Reaktion dieser, dieser Kohlenstoff-Wasserstoff-Bindung im weiteren Verlauf an. Das heißt also, im ersten Schritt kann unser Chlorradikal jetzt sich so ein Wasserstoff schnappen ja, und diese kohlenstoff wasserstoffbindung homolytisch spalten. Ja, das heißt also, wir wissen in dieser, in dieser, dieser Kohlenstoff-Wasserstoff-Bindung sind zwei Elektronen. Ja, wir nehmen uns ein Elektron daraus, binden die, bilden die Bindung zum Chlor, generieren somit unser stabiles HCl-Gasmolekül. Und auf der Gegenseite haben wir natürlich ein ungepaartes Elektron an der Alkankette dran. Ja? Das heißt also, hier haben wir unser R-Radikal. Dieses Radikal kann dann wiederum mit einem Chlorgasmolekül reagieren. Ja? Wir, binden, wir bilden wieder eine neue Bindung, in diesem Fall eine Kohlenstoff-Chlor-Bindung. Ja? Und wir generieren im Gegenzug unser Chlorradikal. Dieser ganze Prozess ist insgesamt exotherm, kann also von alleine ablaufen. Ja, und wir sehen auch durch äh, ein einziges Radikal, ja, können wir die Bildung vieler weiterer Radikale äh, befördern. Ja, das heißt also, was hier jetzt anfängt zu laufen, ist eine Radikalkettenreaktion. Ähm diese Kettenreaktion äh, wird, äh, kann unterbrochen werden, äh, wenn zwei Re Radikale miteinander reagieren. Ja? Das heißt also, in dem Fall, dass unser äh, Alkan mit einem Radikal äh, dran, ähm, statt mit einem Chlormolekül mit einem Chlorradikal reagiert, ja? ist diese Kette unterbrochen. Ja? Wir haben also nach dieser Reaktion keine weiteren freien Radikale mehr, die zu einer weiteren äh, Kettenfortpflanzung äh, beitragen könnten. Dasselbe passiert, wenn zwei, zwei ähm, radikalische Alkane miteinander reagieren, also eine neue Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindung in diesem Fall bilden. Ähm, damit ist die Reaktion ebenfalls abgebrochen. Oder wenn das Chlorradikal statt einer Alkankette ein anderes Chlorradikal findet. Ja, in dem Fall bildet sich einfach das Chlorgas, das Cl2 neu und äh, die, die äh, Reaktion ist ebenfalls abgebrochen. Diese Art von radikalischer Substitution, wie wir sie gerade gesehen haben, kann also jetzt eingesetzt werden zur Halogenierung von äh, Alkanen, also von kurzkettigen Alkanen, wie zum Beispiel hier bei der Halogenierung von Methan. Das Ganze funktioniert also mit allen Halogenen. Hier in diesem Fall nehmen wir wieder Chlorgas, was wir unter Einwirkung von UV-Licht oder von Hitze zu Chlorradikalen aufspalten und dies reagiert dann einfach mit dem Methan zu Chlormethan, dem einfach substituierten Methan also. Oder den Methylchlorid und HCl. Im Regelfall erhalten wir bei so einer Reaktion aber Produktgemische. Es ja, also kann dementsprechend auch zu Zweifachsubstituierungen kommen. In diesem Fall erhalten wir das Dichlormethan. Bei einer Dreifachsubstituierung erhalten wir das Trichlormethan oder auch das Chloroform. Und wenn das Methan tatsächlich viermal mit Chlorradikalen durchreagieren sollte, erhalten wir Tetrachlormethan, Tetrachlorkohlenstoff äh, Kohlenstoff oder einfach Tetra genannt. Ja. Merke, ja, die solche Produktgemische sind natürlich in der chemischen Industrie äh, und natürlich auch im Labor unerwünscht. Ja, ähm, da wir im Regelfall äh, auf ja, irgendeiner Art und Weise ähm, zu reinen Produkten kommen wollen. Und dementsprechend so ein Produkt gemischt erst teuer ähm, auftrennen müssen. Bei der radikalischen Substitution an äh, längerkettigen Alkanen beobachten wir aber noch etwas weiteres. Ja? Das heißt also, in diesem Fall äh, schauen wir uns die Halogenierung, die radikalische Halogenierung von äh, Propan an. Auch hier wieder unter Zuhilfenahme von Chlorgas und hier sehen wir bei der einfachen Substitution auch wieder ein Produktgemisch, allerdings von 1-Chlorpropan und 2-Chlorpropan. das Produktverhältnis bei 25 Grad Celsius, also bei Raumtemperatur, ist 43% zu 57%. Ja, wohingegen bei 600 Grad Celsius wir ein Produktverhältnis von 75% 1 Chlorpropan und 25% 2 Chlorpropan bekommen. Das heißt also, im Folgenden werden wir uns ein bisschen anschauen, wie diese Selektivität für unterschiedliche Positionen in den Ketten, also sogenannte Regioselektivität, zustande kommt und warum diese denn von der Temperatur so sehr abhängt. Um diese Regioselektivität bei der Halogenierung von Alkanen besser zu verstehen, rufen wir uns um ans Gedächtnis, was wir für die Stabilität von äh, radikalischen Initiatoren oder Radikalen im Allgemeinen gesagt haben. Wir haben gesagt, ähm, je sterisch abgeschirmter dieses, diese Radikale sind, ja, desto stabiler sind sie und desto unreaktiver sind sie, bzw. Sie bleiben länger in der Reaktionsmischung äh, vorhanden, sodass sie auch weiter reagieren können. Ja? Das heißt also, wenn wir uns die sterische Hinderung ähm, an, äh, an äh, Alkanen mal ein bisschen angucken, dann sehen wir natürlich, beim primären Alkan ja, ähm, ist dieses, dieses Radikal so gut wie, also weniger ab, am wenigsten abgeschirmt. Ja? Hier haben wir ähm, zwei CH-Bindungen jeweils. Das heißt also, das hier ist das reaktivste Radikal und dementsprechend auch am wenigsten stabil. Ja, dann gehen wir zum sekundären Radikal. Also hier haben wir nur eine CH-Bindung und zwei CC-Bindungen. Das ist schon ein bisschen stabiler. Und das stabilste dieser Radikale ist das tertiäre Alkylradikal. Ja, also hier haben wir die höchste Radikalstabilität. Äh, dementsprechend steht dieses Radikal auch am längsten in, in dem Reaktionsgemisch zur Verfügung. Übertragen wir mal diese Überlegung auf die Halogenierung unseres Propans. Ja? Also wir sehen im Prinzip, ähm, dass uns äh, in dem Propan... Sechs primäre CH-Bindungen zur Verfügung stehen. Also jeweils hier an den Endgruppen, in unseren CH3-Gruppen hier. Die sind jeweils zweimal vorhanden. Ja, also zweimal drei, sechs CH-Bindungen primär. Dann haben wir zwei sekundäre CH-Bindungen hier in Brücke. Das heißt also, dass statistisch gesehen das Verhältnis von 1-Chlorpropan zu 2-Chlorpropan. Ja, 6 zu 2 lauten müsste, ja, also 3 zu 1. Und dies ist tatsächlich auch der Fall, wenn wir uns das Produktverhältnis bei 600 Grad Celsius ansehen. Ja, also hier haben wir ein Verhältnis von 1 zu 3. Das heißt also, in einem hochgehitzten System, ja, also bei 600 Grad spielen sie kleinen energetischen Unterschiede zwischen der Stabilität von sekundären oder primären Radikalen keine entscheidende Rolle. Das heißt, das System ist aufgeheizt, alleine die Statistik und alleine die Kollisionswahrscheinlichkeit spielt ja eine Rolle. In diesem Fall sprechen wir von einer kinetisch- kontrollierten Reaktion. Kinetisch deswegen, weil sie allein von der Kollision von Teilchen, das heißt also von der Alkankette und den generierten Chlorradikalen abhängt. Bei 25 Grad Celsius spielt, das, spielt, das allerdings, spielt sich das Ganze ein bisschen anders ab. Hier machen diese kleinen energetischen Unterschiede zwischen der Stabilität von primären im Vergleich zu sekundären äh, ähm, Radikalen. Hier spielen die eine sehr große Rolle. Ja? Das heißt also in diesem Fall reden wir von einer thermodynamisch kontrollierten Reaktion. Ja? Das heißt also, thermodynamische Aspekte überwiegen hier. Ja? Das heißt also, das gesamte Mengenverhältnis der Produkte spiegelt zum einen die Anzahl verschiedener CH-Bindungen wieder, ja, die wir hier auch vorfinden, 6 zu 2, und ebenfalls die Energetik des Gesamtsystems. Ja, das heißt also, ähm, ist die, ist die äh, Reaktion eher äh, dominiert durch die äußere energetische Einwirkung, wie in diesem Fall 600 Grad Celsius äh, Hitze, oder eher die Energetik innerhalb des Moleküls, ja, das heißt die Radikalstabilität, dementsprechend dann auch thermodynamische Kontrolle. In analoger Weise funktioniert die radikalische Bromierung von Alkanen. Ja, also wir generieren zuerst unser Radikal aus Bromgas, zum Beispiel durch Einstrahlung von UV-Licht ja, und äh, spalten so und ein Wasserstoff von der dem Alkan ab bilden unser Hbr hier und ein Radikal. Dieses Radikal kann dann weiter reagieren, auch wieder mit Bromgas, Bromgas unter Bildung einer neuen Kohlenstoff-Brom-Bindung, und wir regenerieren unser Bromradikal zur Fortsetzung der Reaktion. Am ja, Beispiel hier Sehen wir das Ganze am Isobutan, äh, welches mit äh, Brom reagiert. Ja, unter UV-Licht oder durch Erwärmen generieren wir unsere Radikale. Ähm, und das stabilste ähm, Radikal, ja, unser stabilstes R-Radikal, äh, wird hier an dem tertiären Kohlenstoff generiert. Ja, deswegen fällt auch das 2-Bromo-2-Methylpropan als das Hauptprodukt bei dieser Reaktion ab. Ein besonderes Augenmerk gebührt der radikalischen Oxidation oder der Autoxidation. Diese kann nämlich in Anwesenheit von Sauerstoff alleine vonstatten gehen. Also in diesem Fall haben wir ein Radikal geschaffen, Mittels eines äh, Initiatorradikals ja, aus unserer Alkankette oder aus unserem organischen Lösemittel machen wir hier unser, ähm, unser organisches Radikal. Dieses kann dann wiederum mit Sauerstoff reagieren zu einem Peroxidradikal. Dieses kann dann äh, einen Wasserstoff, äh, ein Wasserstoff aus dem Lösemittel oder aus dem, aus dem Kohlenwasserstoff abstrahieren. Und dann ein Hydroperoxid bilden. Diese Hydroperoxide sind explosiv und deswegen auch sehr gefährlich. Wir bilden dann weiterhin ein weiteres Radikal an unserem organischen Lösemittel oder an unserem organischen Stoff, dass dann diese Reaktion auch weiter fortsetzen kann, solange Sauerstoff in dem System ist. Ja, das heißt, auf diese Art und Weise können wir aus gebräuchlichen Lösemitteln wie Diethylether oder Tetrahydrofuran oder THF äh, relativ leicht ähm, Hydroperoxide bilden, die aussehen wie hier abgebildet. Ja, also hier sehen wir äh, zwei Atome, in diesem Fall Sauerstoff, nah beieinander, die relativ leicht ein Gas, also O2 in diesem Fall, bilden können. Ja, und das ist das, das ist das Prinzip von Sprengstoffen. Ja, denn wenn wir uns das mal versinnbildlichen, ein Mol von äh, Kohlenstoff als Feststoff nimmt gerade mal die Größe eines Würfels ein, also das Volumen eines Würfels ein, einmal, einmal 1 Zentimeter. Wenn das allerdings expandiert zu einem perfekten Gas, dann schaffen wir aus diesem kleinen Würfel, 22,4 Liter eines, ähm, eines Gases. Ja. Und diese Expansion ist das Prinzip aller Sprengstoffe. Aus diesem Grund wird auch Diethylether und auch THF immer in lichtgeschützten Gefäßen über Natriumhydroxid gelagert. Diese besondere Reaktivität von Sauerstoff sehen wir auch besonders gut an der Atmosphäre unseres Planeten, nämlich im Ozongleichgewicht. Ja, also der normale Sauerstoff O2 kann relativ leicht aufgespalten, aufgespalten werden durch UV-Licht zu zwei Sauerstoffradikalen. Diese Sauerstoffradikale reagieren dann wiederum mit O2 zu O3, ja, also zu unserem Ozon. Und dieses Ozon ist natürlich sehr, sehr wichtig in unserer Atmosphäre, da es UV-Licht absorbiert, ja, so in diesem Gleichgewicht, was hier dargestellt ist, und uns dementsprechend auch vor der erbgutschädigenden und allgemein schädigenden UV-Strahlung aus dem Weltall von unserer Sonne schützt. Ja. Denn ansonsten sehe unser Planet wahrscheinlich heutzutage nicht mehr so, nicht so aus, sondern so, nämlich wie der Mars. Äh, auch hier gehen wir mittlerweile davon aus, dass der Mars in äh, früheren Zeiten mal eine, ähm, ja, eine Ozonschicht gehabt hatte. Ähm, und diese Ozonschicht, äh, die greifen wir als Menschen äh, leider auch äh, durch Chemikalien an die wir in unsere Atmosphäre bringen, nämlich durch die sogenannten äh, fluor chlor oder FCKWs. Ja. Diese können nämlich ebenfalls äh, unter Einstrahlung von UV-Licht äh, zu Chlorradikalen aufgespalten werden und Chlorradikale reagieren dann dementsprechend äh, mit Ozon ja, ähm, zu unserem Sauerstoff und äh, zu äh, weiteren Chlorradikalen, die dann äh, ebenfalls mit Sauerstoff äh, wieder reagieren können, also mit, äh, mit Sauerstoffradikalen reagieren können, zu O2 und zu neuen Chlorradikalen. Ja? Das heißt also, diese Chlorradikale, die wir aus den FCKWs äh, ähm, erzeugen können, reagieren dann weiter mit Ozon und mit Sauerstoffradikalen und erniedrigen in diesem Zyklus äh, die Ozonkonzentration. Ja? Und Fluorchlorkohlenwasserstoffe wurden äh, noch ganz lange Zeit eingesetzt äh, und werden heutzutage immer noch äh, teilweise eingesetzt in, ähm, äh, in den Kühlmitteln von, äh, von Kühlschränken und von, äh, von ähm, Air Conditioning Units ja, oder auch als Treibmittel für Spraydosen. Ähm, die meisten dieser Praktiken wurden, wurden äh, in den 70er, 80er Jahre äh, verboten, aber leider sehen wir es immer noch im Einsatz in einigen, äh, in einigen Produkten ähm, in den Schwellenländern. Ja. Dieses Ozongleichgewicht, hier noch ein bisschen zum Hintergrund, führte dann auch, besonders in den 80er und 90er Jahren, zu der Realisierung, dass wir, dass wir ja, ein Ozonloch bilden. Das heißt also, besonders über der Arktis und der Antarktis entstanden große, also riesige Flächen wo wir sehr geringe Ozonkonzentration hatten und dementsprechend auch eine sehr intensive UV-Strahlung. Ja, also das absolute Minimum an Ozonkonzentration wurde so in den 1990er Jahren erreicht. Jetzt langsam erholt sich die Ozonschicht wieder. Ja, also das hier ist die letzte Aufnahme der NASA von 2017. Und Berechnungen und Projektionen nachzufolge werden wir dann so in, zum Ende dieses Jahrhunderts bei weiteren Trend vielleicht wieder die Ozonkonzentration erreichen die wir in den 1970er Jahren hatten. Ja, also auch hier, ähm, als es um eine Regulierung ging, nur als äh, kleiner Ausflug, ähm, äh, hat, äh, hatte man äh, mit ähnlichen Bedenken äh, zu kämpfen wie heutzutage bei der globalen Erwärmung. Ja, also in den, besonders in den 60er Jahren wurden in den Vereinigten Staaten von der Ozon, äh, also von der FCKW-Lobby, äh, Anzeigen geschaltet, ja, diese Regulierungen, wenn sie denn passieren, würden euch die Kühlschränke und die Air Conditioning Units wegnehmen. Ja, also nichts wie weg damit, also eine ähnliche Argumentation, wie wir sie momentan bei der Regulierung von äh, äh, ja, Treibhausgasen sehen. Äh, allerdings sehen wir ja, die Weltgemeinschaft hat darauf reagiert. Und ein Aufwärtstrend, ein Verbesserungstrend ist zu erkennen. Das heißt, die Hoffnung, dass aufgrund von wissenschaftlichen Erkenntnissen auch politische Entscheidungen gefällt werden können, verbleibt auch für den Klimawandel. Hier nochmal zum Abschluss der Halogenalkane einige Beispiele. Also, hier das Dichlormethan haben wir bereits angesprochen, wird heutzutage verwendet immer noch als Lösungsmittel, genauso wie das Chloroform, welches auch früher als Anästhetikum eingesetzt wurde. Ja, das sehen wir immer noch als Betäubungsmittel in einigen ja, Spionage- oder Krimi-Filmen. Tetrachlormethan oder Tetra findet eins als Lösungsmittel oder auch im Feuerlöscher. Ja. CFCl3 und CF2Cl2, jeweils bekannt als Freon 11 und Freon 12, das waren die Kühlmittel oder die Treibgase oder äh, allgemein FCKWs, die wir vorhin angesprochen haben. Äh, Chlorethan findet äh, Einsatz noch teilweise als Lokalanästhetikum. Das 2-Brom-2-Jod-111-Trifluorethan, ja, auch bekannt als Halothan. Ist ein Inhalationsanästhetikum. Bei den Zyklor, Zyklohalogenen haben wir hier das Hexachlorzyklohexan oder Lindan, ein Insektizid. Oder hier das 11 d 4 2,22-Trichlorethan -222 oder äh, kurz DDT. Ist ein Insektizid, allerdings auch äh, mit großen Folgeschäden für die Umwelt. Äh, hier sehen wir ein Stoff mit Folgeschäden nicht nur für die Umwelt, sondern insbesondere auch für die Mitmenschen. Nämlich das is s oder auch Senfgas. Wurde im Ersten Weltkrieg als Kampfgas eingesetzt. Ist auch ein Hautgift. Hier haben wir Chlorethan. Ja, äh, sorry, Chlorethen oder das Vinylchlorid. Ja, das ist der Ausgangsstoff für PVC. Da sehen wir gleich hier, das ist das Poly. Vinylchlorid, ja, also ein Kunststoff. Und zu guter Letzt das Polytetrafluorethan oder auch bekannt als Teflon, ja, ein Kunststoff oder auch in Beschichtungen zu finden, zum Beispiel auf Pfannen. Wie wir an der letzten Folie bereits gesehen haben, bei einigen dieser Halogenalkane unterscheiden sich die, die Eigenschaften dieser Halogenalkane doch sehr stark, von den Ausgangsalkanen. Ja? Und, äh, das, ist, äh, das lässt sich mit, äh, unter anderem damit erklären, ja, mit dem sogenannten induktiven Effekt. Ja? und Dieser Induktionseffekt ist im Prinzip die Fähigkeit einer funktionellen Gruppe oder eines Substituenten, die Ladungsdichte der S-Elektronen in dieser neu entstandenen C-Einfachbindung entweder zu sich hinzuziehen, ja, in diesem Fall reden wir von einem negativen induktiven Effekt, oder diese Elektronen, diese S-Elektronen, dieser c einverbindung bindung von sich wegzuschieben. Das wäre dann der positive induktive Effekt. Ja, und die Ursache für diesen induktiven Effekt liegt in einer vom Kohlenstoff unterschiedlichen Elektronegativität, oder abgekürzt En. Ja. Diese Elektronegativitäten können wir auch in einschlägigen Periodensystemen der Elemente ablesen. Ja, das ist hier, hier sind die Elektronegativitäten nach Pauling äh, für uns vielleicht die interessantesten, aber das schauen wir uns gleich mal im Detail an. Dieser Induktionseffekt der führt dann auch zur Ausbildung permanenter Dipolmomente ja, in, in diesen Molekülen. Ja. Und dieser, dieser Moment wird gemessen in Debye oder kurz äh, oder mit, abgekürzt mit D. Das heißt, sehen wir uns hier zum Beispiel mal diese Kohlenstoff-Chlor-Bindung an. Ja? Das heißt, ähm, ein Blick ins Periodensystem zeigt uns, Elektronegativität von Kohlenstoff ist was um die 2,5 und von Chlor ja, so 2,9 bis 3, je nachdem welche Skala man hier benutzt. Das heißt aber de facto, dass das Chlor eine höhere Elektronegativität besitzt, also Elektronen an sich zieht. Das verdeutlichen wir durch dieses Delta-Minus-Symbol. Ja, das heißt also, Elektronen, Elektronendichte wird an diesem Chlor massiert. Ja, Demgegenüber ist, ist dann der Kohlenstoff Delta-Positiv. Ja, das heißt also der ist ja und das Ganze führt dann zu einem Dipolmoment, dargestellt durch diesen Pfeil, das heißt also in Richtung dieses Pfeiles wird Elektronendichte verlagert, also ein negativer induktiver Effekt. Sehen wir uns das Ganze dann zum Beispiel mal an für die Flusssäure, also HF. Hier in diesem Fall hat der Wasserstoff eine Elektronegativität von 2,2, das Fluor was um die 4, das heißt also hier wird Elektronendichte ganz klar Richtung Fluor gezogen. Ja, das Fluor ist Delta-negativ, äh, Wasserstoff Delta-positiv und tatsächlich ist die Fluorsäure äh, auch eine sehr gute Säure, weil äh, das Fluor diese Bindung relativ leicht auf, aufknacken kann ja, und dann als Fluorid vorliegt und wir äh, Protonen, ja, saure Protonen dabei äh, dann erzeugen. Das Ganze funktioniert dann auch für Iodochlorid oder hier für äh, da, das Fluorierte Methan. Also allgemein sehen wir dann im Periodensystem der, der Elemente, ja, wenn wir von links nach rechts gehen in den Gruppen, ja, äh, dass die Elektronegativität zunimmt. Und die Elektronegativität nimmt ebenfalls zu, wenn wir in den Perioden raufgehen. Ja, das heißt also, Fluor ist noch das elektronegative, elektronegativste ja, reaktive Element. Ja, die Helium, Neon, Argon, das sind die Edelgase, die, meistens, äh, die, die auch nicht mehr unter Normalbedingungen reagieren. Ja. Dieser negative induktive Effekt kann also von allen elektronegativen Elementen auf einen Rest, ja, also auf einen äh, organischen Rest ausgeübt werden. Also zu den elektronegativen Elementen, wie wir gerade schon sagten, gehören insbesondere Sauerstoff, Stickstoff, aber auch alle Halogene, ähm, alle Kationen, aber auch sp2- und sp-hybridisierte Kohlenstoffatome üben diesen negativen induktiven Effekt auf einen alkan Rest aus. Ja, das heißt also, all diese Gruppen, wie wir, hier, wie wir sie hier sehen, wollen Elektronendichte an sich ziehen. Ja, das heißt also, hier sehen wir auch diese Serie, so wie wir sie gerade im Periodensystem der Elemente besprochen haben. Wenn wir uns nach oben im Periodensystem bewegen, ja, haben wir auch einen jeweils steigenden negativen induktiven Effekt von, von Jod zu Brom, zu Chlor, zu Fluor. Ja, das Ganze funktioniert ebenfalls, wenn wir uns im Periodensystem von links nach rechts bewegen, also von Stickstoff, Sauerstoff zu Fluor. Ähm, ebenso wenn es sich dabei um geladene oder wie wir schon gesagt haben, um SP2 und SP-hybridisierte Restgruppen handelt, ja. egal ob die nun Heteroatome beinhalten oder komplett auf Kohlenstoffbasis äh, fungieren. Ja. Der Trend allgemein geht, ja, eine Doppelbindung äh, zieht Elektronendichte äh, weniger an sich als ein konjugierte, äh, konjugiertes äh, Doppelbindungssystem, wie zum Beispiel dieser, äh, dieser Phenylrest. Beziehungsweise ähm, noch mehr Elektronendichte vereint auf Sicht, Dreifachbindung, ähm, also ein SP-hybridisierter Kohlenstoff. Ein positiver induktiver Effekt hingegen, also der Plus-I-Effekt, -E wird ausgeübt auf so einen Alkanrest äh, von allen Anionen, Metallen oder Alkylgruppen. Ja? Das heißt also hier sehen wir den Trend. Ja, wenn wir Anionen haben, wie zum Beispiel Sauerstoff oder ein N- mit einem Rest, ähm, beziehungsweise unsere Silane und, und Borane äh, äh, oder auch unsere Metalle. Ja, das heißt also hier besonders, wenn wir ein äh, litiertes liziiert, äh, äh, Alkan vorliegen haben oder irgendeine Organo-Lithium-Verbindung können wir uns relativ leicht vorstellen, dass ein Li-Plus ab, äh, abgespalten wird und wir eine negative Ladung ähm, an unserem äh, organischen Rest haben. Ja? Das heißt also, das Lithium will die Elektronendichte eher abstoßen, abgeben an, an den organischen Rest. Ja? Äh, Wasserstoff, ja, also unser äh, rh per Definition keinen induktiven Effekt aus. Hier noch eine Übersicht der Dipolmomente einiger ausgewählter einfacher Moleküle im Gaszustand. Ja, also wenn wir Methan loslegen, haben wir hier, wie wir schon sagten, keinen induktiven Effekt zwischen einem Kohlenstoff und einem Wasserstoff, also auch kein Dipolmoment und 0 Debye. Sobald wir uns dann zu den Heteroatomen bewegen, also nach rechts hin in der im Periodensystem der Elemente durchgehen, haben wir polare Bindungen. Ja, das heißt also, das hier ist eine polare Bindung zwischen dem H und dem N. Und das Molekül ist auch der, derart in seiner Geometrie, dass wir hier oben ja, einen Teil des Moleküls haben mit einer hohen Elektronendichte. Und hier ein Teil des Moleküls mit einer niedrigen Elektronendichte, also insgesamt Delta-Negativ hier oben, Delta-Positiv hier unten. Dementsprechend ein Dipol in diesem Molekül mit 1,5 bei äh, Beim Wasser H2O äh, sehen wir denselben Trend. Ja, also auch hier eine polare, ähm, eine polare Bindung zwischen dem Wasserstoff und dem Sauerstoff und ein Dipolmoment in diese Richtung. Und ebenso beim HCl ja, mit einem Delta-positiven Wasserstoff und einem Delta-negativen Chlor. Bei Heteroatomen haben wir gesehen, spielt die Elektronegativität eine Rolle. Bei CC-Bindungen ja, haben wir zwei Elemente von gleicher Elektronegativität. Das heißt also auch hier kein Dipolmoment, deswegen auch 0 Debye. Eine Cn-Bindung hingegen ist polarisiert. Ja, das Molekül ist auch asymmetrisch, deswegen haben wir hier auch ein Dipol messbares Dipolmoment. Dasselbe auch für Alkohole, ja, hier mit unserer Co-Bindung und für ähm, äh, unser Chlormethan. Auch hier wieder ein messbarer Dipol mit 1,86 Debye. So, abschließend, was sind die wichtigen ähm, Informationen, die, die Sie auf jeden Fall in die nächste Vorlesung mitnehmen sollten? Ähm, das, ist das sind tatsächlich die Überlegungen, die wir angestellt haben zu der Form von Alkanen ja, und zu ihrer Reaktivität. Und als nächstes, nach der radikalischen Substitution, Schauen wir uns im Detail die nukleophile Substitution an. Aus, der, aus den Überlegungen, die wir angestellt haben, zur Form der Moleküle, beschäftigen wir uns auch mit der Chiralität. Ja, aus dem Griechischen Chiral, also händig. Und wir schauen uns ebenso im Detail SP2 und SP-hybridisierte Kohlenwasserstoffe, nämlich die Alkene und Alkine an. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.